Hey du da, das ist ein Eis. Das kostet mir 10 Euro. <lacht> oh, ja das nicht ich sofort. wie hm, hm. lecker Eis. Moment, das ist ja gar kein Eis. Das ist ja heiß! Hey du, dein Eis ist ja... Wo bist du hin? Da hole ich mir Expertenhilfe. Ja, und dann habe ich eben gemerkt, dass er hier plötzlich verschwunden war. Aha, interessant. Ich fürchte, da müssen wir wohl auf Spurensuche gehen. Ja, okay. Hm, gucken wir mal. Wenn wir doch irgendwelche Hinweise, irgendwelche Spuren hätten, wohin er bloß gegangen sein könnte. Ähm, du merkst schon, dass da direkt vor dir nasse Fußspuren sind? Oh, man muss aber auch ein Auge fürs Detail haben, nicht? Das, also Respekt, das hätte ich niemals so gesehen. Ähm, okay, wenn du meinst. Sollen wir ihnen einfach mal folgen? Ja, machen wir das. Okay. Und der Pinguin ist also erstmal aufs Klo gegangen. Ja, sieht so aus. Naja, ist ja auch logisch. Ich meine, Pinguine schwimmen ja gern und... Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass... Ja, es könnte doch sein, dass er in der Toilette gebadet hat. Das ist einfach nur ekelhaft. Ja. Naja, vielleicht sind Pinguine ja so. Guck dir lieber mal an, was ich hier gefunden habe. Ein... Topf? Aber das ist doch nicht irgendein Topf. Nein, das ist der Eisfeldschomator 3000. Damit könnte er das Eis gefälscht haben. Ähm, ja, das ist gar nicht so abwegig. Siehst du? Und guck mal am Rand, was da drauf steht. Falls Sie diesen Eisfälschomator finden, bringen Sie ihn bitte zur Ohne Bäume Allee 5. also die adresse das ist die adresse die auf dem topf stand genau ähm, es ist kein topf es ist der eisfelschomator 3000 ja ich weiß sag mir lieber fällt dir hier nicht irgendwas auf wie mir fällt nichts auf obwohl dieses bett kommt mir schon irgendwoher bekannt vor oder dieser Schrank da? Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Und diese Fenster? Das könnte daran liegen, dass du hier wohnst. Oh, stimmt. Tatsächlich, du hast recht. Aber das heißt ja, genau der Pinguin hat uns verarscht. Und was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir halt noch andere Spuren suchen. Okay, vielleicht ich guck mir den Topf noch mal genauer an. Ja, wie ich dachte, das ist der eisfälscher 3000. Warum nennst du den jetzt Topf? Ach, das ist doch nebensächlich. Guck dir lieber an, was ich hier gefunden habe. Ähm, okay. Ha, verarscht. So schnell findet ihr nicht heraus dass mein Geheimversteck in der hans wurst 1 ist. Was lässt sich daraus folgern? Naja, wir sollten in die hans wurst 1 gehen, oder? Ähm, Socke? Hallo? Er wohnt in der hans wurst 1! Los, lass uns dahin gehen. Okay, hier ist also die Adresse. Ja, ich klingel mal. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hallo. Kennen Sie vielleicht zufällig einen Pinguin, der hier mit Eis dealt? Äh, nein, natürlich nicht. Ähm, äh, ich, ich mag im Allgemeinen Pinguine ja überhaupt nicht. Ich finde hier super unsympathisch. Nein, kenne ich nicht. Tschüss. Gehen wir wohl weiter. Ähm, warte mal. Was ist denn? Das war doch gerade der Pinguin. Hm, kann sein. Fragen wir ihn mal. Was wollt ihr denn schon wieder? Ha, wir haben sie entlarvt. Sie sind in Wirklichkeit der eisdielende Pinguin. Genau. Okay, ihr habt mich entlang, aber einen Moment bitte. Was macht er denn jetzt? So, jetzt. Ähm, aber warte kurz ein bisschen. Ich muss mal kurz verschwinden. Ah! Ähm, warten Sie mal. Ja, los. Hilfe, Hilfe, schneller, schneller. Los, hinterher! Ja, Verfolgungsjahr! Ja, dann los. Oh Gott, die verfolgen mich! Hilfe! Da lang! Ey, andere, Richtung. Hilfe, ich werde von zwei Socken verfolgt! Ah! Ah, ah Hilfe! Nicht stolpern! Uah. Ähm, Socke? Alles gut. Haha, jetzt bin ich endlich auf meinem schönen Auto. <lacht> Ihr könnt mir jetzt gar nichts mehr. <lacht> äh, äh, äh, äh, meine Beine sind zu kurz. Scheiße. Haha, <lacht> haben wir die? Ich wollte doch nur Eis verkaufen. Moment, du könntest doch ein Geschäftsmodell draus machen. Heißes Eis vom Pinguin. Heißes Eis? Ja, das ist doch eine geniale Geschäftsidee. Gar keine schlechte Idee. Dann könnte ich ja doch reich werden. <lacht> genau. Und wieder ist ein Fall gelöst. Ja. Und was lernen wir daraus? Vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen positiver denken. Nicht, weil etwas im ersten Moment schlecht erscheint, muss es heißen, dass man nichts draus machen kann? Wie zum Beispiel aus dem heißen Eis. Von daher würde ich sagen. Boah, war der Dreh heute scheiße. Ähm. <lacht> äh, ich, ich war eigentlich gerade also ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich, ich bin fix und. fertig. Ich meine also, das, das, ich, warum haben wir das, das eigentlich passen? bei Nacht gemacht? Also, wenn man äh, hätte da ja, ein, als professionelles Filmstudio-Filmmacher hätte man einfach einen so Nachtfilter drüber legen können. Äh, ja, das ist doch, das ja, ist ja, doch nicht äh, so schwer, äh, oder? Ich, ich, das mein Meinung. Also ich, also, ich gehe jetzt Feierabend machen. Ja, tschüss. Nicht so wie der Typ. Da unten in der Ecke könnt ihr abonnieren. Da drüben gibt es noch andere Videos, da kann man draufklicken, dann spielen die sich ab. Und was ich jetzt noch abspielen werde, ist noch eine kleine Grußbotschaft von unserem lieben Freund, dem Pinguin. Tschüss Leute, das war jetzt ein spannendes, hoffentlich spannendes und sehr interessantes Verfolgungsvideo mit mir, einem Gangster-Pinguin.